Was? <lacht> Hast du das gehört? Ja. Rocket Rocket Boy hat sich die Eier beschossen. Ja, Dieses Ganze kannst du eigentlich nur benutzen. Ja, ich habe nicht erwartet, dass du irgendwas damit machen kannst. Ich ganz ehrlich. Also ja, vielleicht verkaufst du die einfach. <lacht> oh. Was? Was hast du gemacht? Ich bin hier nur reingegangen. <lacht> oh, das ist Ich habe Ja, gut. Was? damit meine ich dich dann, ich habe das gut erzogen. Ja. Oh, Jackpot! Was? Ah, das war Geld. 28, weiß ich nicht, für ne was für eine Werbung die hier haben. Geld. Geld. Ich äh. hab 28 Geld. Ja. Okay. okay. Das ist wie Bosskampf. Oh Gott. Hey, that, that like. Sonic Doom, was? Ist bei Was? Boah, ich wollte fast gar keinen schaden ich weiß nicht was hier abgeht an der Druck ist alles <lacht> nee, du sollst dich von diesen komischen truppen abwerten gehen nee. ja, die sind aber überall <lacht> <Helfer>. <lacht> Ah, ich stehe natürlich genau hier. Ah, Hilfe! Wo bist du? Aua! Ich stehe mal genau an der falschen Seite. Wo ist denn der Typ da? Hör ja, auf hinter leer. Oh, oh nein! <lacht> oh, nein, nicht dein! Oh. Aua! Oh, du bist auch tot! Ja von Chao, nein! Oh Gott! Oh, Gott. What? Aua. Versuchen wir zu töten. Ah. Eine Richtung schon ja Jetzt zeigst dir Schleimschalter! So, mein Bäcker ist wieder da. Jetzt mach ich den fertig. Komm her, wo ist er? Ich hasse diese Boxen. Sterb. Jawohl! Oh, alter. <lacht> Zum Teufel. Ja, 3d Ich habe den hast Ich schon sagte, diese Karte ist jedenfalls voll im Arsch, also nimm sie ruhig. Ich hole sie mir später wieder. Du bist mein treuster Anhänger, Kamati. Du weißt es nur noch nicht. Okay, nein, skill. What the fuck is that? <lacht> Wir haben eine Dobstep-Kanone. Alter! <lacht> Wenn ich nicht deine Kiste Kannst auch ein Fahrzeug spawnen, dann kannst du damit fahren. Na, lass das mal. Das ist auch sehr komisch zu fahren. Mit der Maus musst du irgendwie links und rechts lenken. Ja, okay, lass lieber lassen wir, lassen wir das fahren, lieber. Okay, da ist, dein, wo die, hier, das aufgemotzt ist. ja dein modifiziertes Aufgemottes. Oder Hippie Waggon. Hey, Superfan! Sicher, dass du im richtigen Team bist? Ich war schon. Oh, Er hat sich beide abgeschnitten. Oh, jetzt versucht er auf den Stumpf zu stehen. Was ist denn das für ein Club da hier? Das wussten wir bei mir zu Hause. Ey. Die schmecken einfach besser, wenn sie Angst haben. Äh, Wo war ich? Ach ja, meine Anhänger würden für mich sterben. Und wenn du dran bist, lasse ich es nicht wissen. Und jetzt lauf, Superfan, reparier die Karte für mich. Die Kammern gehören mir. Daumen schon wieder so fliegende Viecher gesehen. Ja. Das oh, okay, ja, mein vielleicht halt der geht da was allein was? hin. Ich sehe da hinten. Da war der die macht grade, das nennt sich ein Drive-by, weil du, ein Fährt vorbei. Okay, der fährt zwar nicht, aber der tut die Ausgaben und bringt mir dann deren Geldbörse zurück Da kommt er her. ja. Gott, der hat ein Auto erledigt. Ich nur so ein Auto in Einzelteile fliegen gesehen. Weißt du die? Ja. Okay. Ich habe so, ich habe nur so ein explodierendes Auto da auf rechten Seite gesehen. Voll der Scharfschütze dann mit seinem kleinen Gebäude. Ach, warte. Weißt du gar <lacht> sind alle an einem Ort, ey. Das ist das? warte. Der benutzt eine hand kann um die siege zu töten wenn das kommt beinahe was hat denn ist nicht so ein ding was schon macht Mit ist eine ein geschlichen. ja, wo die was du sagst. ist eine Kacke, ein das ist eine Kacke, ist eine Kacke Was weiß ich, eine Farm, wo man Kacke fahren? Also? Warum? Fetische. Ja. Das habe ich zwar jetzt nur als Wix gesagt, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass jemand wahrscheinlich so einen Fetisch hat. wahrscheinlich. In dem Spiel sowieso, ey. Wieso kann man nicht einfach warten, bis einer irgendwo hinkackt? Warum muss man denn so einen Scheiß züchten? Wie züchtet man sowas? Denn wächst das aus der Erde? dann so ein Baum ich sehe mir einfach nur so vor wie ganz viele Kerle so auf dem Klo sitzen die ganze Zeit in so eine Kloschüssel kacken <lacht> <lacht> dün, dün, dün, dün. mein Gott fliegt das Ding weit weit weil du da gerade geschossen hast ja yeah. So explodiert. Oh. Verdammt nicht. Oh, Hätte es sollen. Ob wir das nicht. Aua! Was? Was? Oh, Was? Die müssen sind ja schon explodiert. Wow <laughs> <laughs> Oh, the overkill it, <laughs> Hi, how are you? What? Oh! <laughs> Was? Ah, keine Ahnung, das. Da habe ich schon gegen. Was kämpfst du ja <laughs> noch? Okay. Steigt immer was? Hast <lacht> du gesehen? Ja. Der Rigger von oder was? Oh, hier. War ich sich verarschen? <lacht> äh. Was? Okay, merkt ihr wo wir geparkt haben. Ja, wie eine Taube. Wege <lacht> 92 ist dem Spiel beigetreten. Ich bin von alleine reingekommen. Ohne Einladung. <lacht> oh geil, ich schon mit Schokos. Ich versuche mal unser Auto hier wieder auszurichten. Komm schon. Äh. Okay, hat irgendwie funktioniert. Da stand eh umdrehen irgendwie und dann ist er halt irgendwie in die Luft gesprungen.